In Episode 4 gibt es die Assistentin des Spin-Doktors Dr. Spin. Jetzt wisst ihr, warum er das so heißt. Das ist die Valerie. Valerie ist eine sehr karrierebewusste Frau und bin sehr froh, für diese Rolle Jutta Banzenburg gewonnen zu haben. Wir haben uns jetzt vorher über das Projekt kurz unterhalten und über die Rolle natürlich, ist ganz klar. Jetzt meine Frage: Du hast Low-Budget-Produktion. Warum bist du bei so einem verrückten Projekt mit dabei? Verrückte Sachen haben mich schon immer angezogen. <lacht> Mache ich einfach gern. Und Film interessiert mich sowieso. Und dein, dein Drehbuch halte ich jetzt schon für absolut witzig. Ich bin gespannt, was ich sage, ich habe.